Neun Jahre Klar TV. Heute feiert Klar TV seinen neunten Geburtstag. Feiere mit uns! Hinter jeder einzelnen Kla.TV-Sendung stecken wertvolle Feierabende von berufstätigen Menschen wie du und ich. Hunderte von Stunden werden täglich freiwillig und ehrenamtlich investiert. Möchtest du Klar TV unterstützen? Dann werde doch Teil dieses internationalen Dream-Teams und vernetze dich mit einem unserer über 150 Studios vor Ort. Erlebe die neue Welt, die ohne Geld ist, wo jeder seine Fähigkeiten und Zeit hineingibt, so wie es ihm auf dem Herzen ist. Ein liebevolles Miteinander prägt unsere Zusammenarbeit seit neun Jahren. Wenn du jetzt gerne von zu Hause aus mithelfen möchtest, dann verbreite doch unsere Sendungen. Danke fürs Dabeisein. Bestimmt hören oder sehen wir uns wieder.